Unsere Scratch-Bühne ist im Wesentlichen aufgebaut wie ein Koordinatensystem. Wir können rechts unterhalb der Bühne die aktuellen X- und Y-Koordinaten des Mauszeigers ablesen. So erfahren wir, dass das Bühnenzentrum die Koordinaten X ist gleich 0 und Y ist 0 hat. Auf der X-Achse sind Koordinaten zwischen Minus 240 und Plus 240 möglich. Auf der Y-Achse Koordinaten zwischen Minus 180 und Plus 180. Hilfe dieser Koordinaten ist jeder Bildpunkt der Bühne exakt ansprechbar. Deshalb können wir beim Programmieren oder im Programmverlauf Objekte exakt auf der Bühne platzieren und können auch Bewegungsabläufe von Objekten darstellen. Es ist somit auch möglich, Objekte untereinander agieren zu lassen.